Thank you. Sturm du sturmsicher gemacht? Ja, ich glaube schon. Das Material ah, das ist am Baum drin? gebunden. Ja, schön angeboten. Kann nicht wegfliegen auf jeden Fall. Ja, um. Der Wind ist plötzlich kalt. Frisch. Eisig. Ich glaube es hat auch hageln irgendwo. Die woche wir starten äh, die woche stürmisch ja was ganz ungewohnt ist für hier äh, gewitter und so und aber wir haben es hier noch recht gut im vergleich zum rest von griechenland und festland ähm, da ging es glaube ich richtig ab mit hagel und äh, allem hochwasser also so ein riesen gebiet haben wir gesehen was so rumzirkelt ähm, genau wir haben es gut bestanden ja. jetzt kommt aber der nächste regenfront von der anderen Seite. Da kommt äh, wieder schwarz. Und falls ihr es gesehen habt, wir haben es umgestellt. Ja. Wir stehen jetzt ganz hinten im Platz. Ist nur anders. Ähm, weil Es kam eine neue Truppe Camper an. Das sieht man sie. Und ja. ähm, Hier hinten stehen wir eigentlich ganz nett. Und auch vom Schatten. Vor allem diese Bäume genau. geben vor allem nachmittags hier hinten ganz viel Schatten, wo man entspannt sitzen kann, wo es auch schön windet. Ähm, Genau, und es gibt ein bisschen Abwechslung für uns. Ja. Was denkst du? Wie lange dauert es noch? Ähm, ich schätze mal, ja, schwer zu sagen. Von dieser Seite habe ich das Gefühl, dauert es auch länger, bevor dann die Sturm wirklich da ist. Aber da ist schon auch dunkel. Ja, aber es kann auch sein, wie, weißt du noch, vorgestern ist auch sowas angekommen, ist vorbeigezogen. Stimmt. Auf jeden Fall, Kate, packen wir jetzt erstmal die ähm, Sachen im Bus, ne, so wie gestern. Sicher ist sicher, man weiß nicht, was abgeht mit Wind und so. Nee, abends und dann kannst du auch nicht wegfliegen. Ja, so machen wir das. Klappe zu, ab dort. Also steht sie mit ihr, Besen. Ja. ja. Alle Ameisen weggefickt. Ja. Aber so untypisch, ne, dass man alles wegpacken muss. Pack, wegpack, wegpacken muss. Stimmt. Sogar das Aussprechen ist schon schwierig. Normal einfach immer Sonnenschein war. Ja, wir haben ewig bis äh, spät abends einfach draußen gesessen und man ging nur rein zum ins Bettchen gehen. Das stimmt. Ja, und jetzt ist es schon eher so. Ja, untypisch. Auch nicht so dieses Morgens geht der Wind an, zack, bis äh, drei, vier Uhr Mittags und dann geht er langsam weg. Sondern wir hatten jetzt nicht so viele Windtage. Nee, es waren aber trotzdem eigentlich viele auf dem Wasser, weil wir haben, mit dem Wings können wir doch eigentlich ja. Recht, ja. Ja, recht schnell drauf mit wenig Wind. Und dann haben wir doch schönste... Ja, ja. und äh, wir waren zusammen auf dem Wasser. Ja. Bei ganz Wind war fast kein Wind. Ja. Äh, wir haben probiert, ein bisschen synchron zu fahren, zusammen die Heise. Ja. Und der äh, Matteo hat uns wieder mit der Drohne gefilmt, das könnt ihr jetzt mal angucken. Von uns. Wir haben den Sturm gut überstanden. Ja. Es tropft noch ein bisschen, es ist alles nass. Ja, alles äh, sehr schlammig. Ja, der Boden. Ja, das wir ist sind so ein froh, Sandboden. dass wir Allrad haben. Und äh, wir verlassen das Plätzchen, äh, weil wir Wasser füllen müssen und äh, ein paar Kleinigkeiten einkaufen wieder. Ein Bisschen Obst. Später. Ja, so Sachen. Genau. Und äh, wir nehmen euch mal mit. Vom Einkauf yes. und wir haben uns schon wieder umgestellt. <lacht> ja. Jetzt gibt es ähm, hier erstmal was zu snacken, diese Blätterteig Feta oder? Mhm. Käse. Ja. Lecker. Und dann nachher kann es vielleicht Pumphon gehen, weil es gibt keinen Wind, flaches ja, Wasser. Oder es kommt Wind, denkst du nicht? Ah ja, vielleicht auch. Ja. Genau. Mal schauen. Ja. Und so stehen wir jetzt hier. Direkt hier Bäume, hinter uns Bäume, perfekt für den Schatten. <lacht> Dann gehen wir raus. aufs Wasser. Dann Ab gehen wir aufs Wasser. Warmer. Hi, let's go. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast a about a sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah. No matter shots Till I drop, drop Gonna be 24-7 Bold hour like a boss And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop for yeah I'm busy trying to take it higher Got no time for never Only spending cheddar Wish I could do this forever Chilling with the hottest company They all wanna welcome me To their private Morgen gerade aufgestanden. Es ist noch sehr ruhig hier, auch auf dem Platz. Da sind noch ein paar Wolken, aber das sind glaube ich echt die letzte Reste vom äh, Sturm. Sollte ab jetzt dann richtig äh, angenehm und äh, warm werden. Sehr warm. Zwei Tage richtig Sonne. Und hier liegt mein Katie. Und was sagt sie? Ich hab wieder Lust auf Sonne. Du hast Lust auf Sonne schon wieder? Ja, so nach so einem... Gestern war echt irgendwie so ein bisschen ein Regentag. Ja. So geregnet, wieder trocken geregnet. Das hat mich doch arg an den Norden auch ein bisschen erinnert. Das hatten wir genug schon. Ja. Ich freu mich wieder auf Sonne, Wind. Wobei, gestern waren wir ja noch auf dem Wasser. Mhm. Die Aufnahmen habt ihr gesehen. Und mein 360 wird immer besser. Ja, richtig stark, also richtig gut. Ja, und macht, macht ja auch richtig Spaß, ne, zu springen. Spaß, jetzt. Ja, ja. ja, am Anfang fandst du noch echt so... Äh, Ganz am Anfang habe ich gesagt, nee, ich spring niemals mit einem Feuer und dem Wing, also nie im Leben. <lacht> jetzt ja, und jetzt springt sie schon 360. sehr, sehr schön. Jetzt sieht echt gut aus. Ja, macht Spaß. Ja. Und was auch viel mehr Spaß macht ist oder immer mehr Spaß macht, ich wir haben mal versucht so zu Pumpfoilen in die Tagen, wo kein Wind war und Sonne. Es lag hier beim Surfcenter ein riesen SUP, so ein aufblasbares stand Stand-up Puddleboard. und von daraus konnten wir dann starten, kurz anrennen und aufs Board springen. Nur aufs Board mit Foil und wenn man dann es richtig timet, kann man so, naja, ihr habt es schon gesehen, weiter pumpen. Und äh, ja, das war auch richtig cool. Also wir haben uns auch ein bisschen gefilmt, kommt hier mal. sieht ihr jetzt nur <lacht> liegt sie dann. Ja, ich mache einen Kaffee und dann kommt sie bestimmt auch gleich raus. Ja. ja. <lacht> also das denkst du auch, oder? Kaffee kriegt ihr schon aus Bett? Ja. Ja? Weil es ist so Wetter, dass man auch Kaffee wieder im Bett trinken kann, finde ich. Ah, du willst Kaffee sogar im Bett. Du kommst nicht raus. Ach so. Ich hätte gesagt, du kommst raus dann. Ah, hast du nicht gerade gesagt Kaffee im Bett? Nee, ich mache Kaffee und dann kommst du bestimmt raus. Ah, raus aus dem Bett. Ich habe nur Bett gehört. Ja, ich komme raus. Ich komm Sehr raus. schön, weil dann starten wir mal das Wochenende. Und dann war es das auch direkt für diese Woche. Ja, müsst ihr wieder noch erwarten. <lacht> ja. ja. Macht euch daheim schön. Machen wir das auch. Und... Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, ja. gute Woche und dann bis nächste Woche. Bis dahin. Dach, dach. Dui, dui.